Was tut man nicht alles für die Liebe? Winter's coming! Yeah. Guten Tag Mädchen! Guten Tag! Kann ich deine Handynummer haben? Nein. Oh! Wissen wir wie mir Wein trinken? ne? Ich darf auf Arbeit leider nicht Wein trinken. Oh, Pisto! Hallo. Mein Name ist Demiris Tergaria. Ich bin Mutter der Drachen. Ich bin Mutter der Drachen. Brecherin der, der Sieben Königslande. Königin der Herzen. Ich bin auf jeden Fall Thronerben. Ich bin Schlechterin der Sklaven. Sagt dir was? Nee. Sagt dir gar nichts? Nein. Ist aber schade. Na gut. Bruder. Oh Zerbrecherin der Kette. Die weißen Wanderer, sie kommen, ich habe es gesehen, ich habe oben an der Mauer im Norden gearbeitet, mit den Nachtwachen Schwertatzen, kurz NSA, und die wollen alles vertuschen, alles. Und deswegen, ich mache da jetzt nicht mehr mit bei dem Verein, ich hau da jetzt ab und erzähle das allen. Falls mhm. einer fragt, mein Name ist John Snowden. Shame. Hallo Sansa. Ich hab dich in deiner Hochzeitsnacht gesehen. Du sahst schön aus. Shame. Das ist wertlos für einen Krüppel. Shame. Shame. wertlos für ein Kapitel. Aber <lacht> oh, es ist wertlos für ein Kapitel. <lacht> Thank you guys for Ich hoffe, really hope you es. See you next time. <lacht> Geiler Typ. Ja, also ich hoffe es hat euch gefallen, auf jeden Fall danke für alle eure Unterstützung auf Patreon. Das ist jetzt besonders wichtig, wo die ganze Werbung nicht mehr so zieht. Wurde auch bei uns viel demonetarisiert und es ähm Geht auf unseren Zweitkanal, denn der ist gut. <lacht> genau. Es war sehr schön. Reingehauen. Ciao. Lirus Valarius, Valerius Stilo, Fliegtrogon, Fliegtrogon.